Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur Folge 2 von TOT Good Old Times. Ja, nicht wundern, ähm, mir ist das Spiel kurz nach dem Start der Folge 2 oder der alten Folge 2 abgestürzt. Äh, ich habe jetzt hier versucht, das Ganze ein bisschen zu rekonstruieren. Habe nochmal neu angefangen, ich habe die Aufteilung etwa gleich gelassen. Ähm, habe hier oben dann den Mülltipp, die, die Mülltipponie gebaut, das Klärwerk, die ähm, Agraranlage, ähm, hab die Stadt gleich genannt, hab mich gleich genannt. Äh, was jetzt ist, wir haben natürlich jetzt deutlich weniger Einwohner und wir machen gerade extrem miese. Und die Stadt ist noch nicht so groß wie nach Folge 1. Äh, es tut mir furchtbar leid, aber da ich das in Folge 1 so gut erklärt habe und das Ganze, die ganzen 5 Minuten ich jetzt nicht verschwenden wollte, ähm, dachte ich, dass ich jetzt hier mit der Folge 2 weitermache? Ich hoffe, es, ist, es geht für euch in Ordnung, ansonsten entschuldigt es. Ähm Aber ja, wir machen nun weiter. Ähm okay, hier will niemand hinbauen. Anscheinend, weil die Felder zu groß sind. Dann machen wir die kleine. aber das da kann ich auslassen eigentlich das braucht keinen ich okay machen wir das so und dann machen wir das so so und so gut Wasserstrom haben wir hoffentlich noch alles. Die Energie passt, Wasser passt auch. Pendelzeit, habe ich noch keine Ahnung, was das ist. Ach ja, eine Feuerwehr habe ich vergessen zu bauen. Die machen wir jetzt schnell. Am besten hier. Und da drehen wir natürlich auch gleich mal das Budget runter. Ach so, dann verkleinert sich das Ding auch bloß. Oh, das ist ganz schlecht. Da verkleinert sich der Radius. Ugh. Puh, okay. Winziges Wasserbudget dreht statt den Hahn zu. Oh oh. Dann kriegt ihr halt 200. Die suchen... okay, da suchen immer noch welche mit geringen, geringem... geringem. So, könnt ihr haben. Mal gucken, ob das Wasser soweit geht. Ja, okay, gut. Und Agrar wird auch... Ähm, okay, ich weiß, dass ich da immer getrickst habe, was ist denn das kleinste Agrarfeld, was geht. Also 1, 2, 3. 3 auf 3 geht nicht. 4 auf 4. Okay, müssen wir da vielleicht ein bisschen äh, tricksen. 1, 2, 3, 4 und dann kommt die Straße. Halt. Jetzt habe ich denen da was weggenommen. Oh, oh. Ich hoffe, ihr seid nicht böse mhm. auf mich. Wasser. Okay, die haben auch was. Das ist schon mal ganz gut. So. Wir könnten... Ähm, damit die Straße nicht so... Überfüllt ist, könnten wir auch hier eine Allee machen. Oh, kostet halt 1 pro Abschnitt, nett. Stellen, da konnte ich ja immer so ausbauen und alles. Jetzt klar, klar. Jetzt erinnere ich mich. Ja, logisch, klar. Ja, das wollen wir. Und da setzt du dann aber bitte gleich eine Mountstation drauf. Perfekt. winziges Wasserbudget. Ja mein Gott, was was willst du machen? Die Leute kommen und kommen und kommen. Dann verlangen wir da mal halt mal ein bisschen mehr. So, weil, dann, könnt, dann können wir auch Mülldeponie, dann könnten wir dem Wasser jetzt auch 50 mehr geben. Ah, so. Wir haben immer noch Nachfrage. Warum haben wir eigentlich keine Nachfrage an die Werbe? Wie kann ich denn das steigern? Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier Wahrzeichen bauen. Okay. Ach du Heilig. Das Empire State. voll. Was sind das? Das sind Geschenke. Yachthafen. Huch, jetzt habe ich rausgezoomt. Fernsehstudio, Tagungszentrum. Was gibt denn da alles? Raumfahrt. Das Forschungszentrum Börse. Filmstudio. Ach ja, bevor ich wieder den Fehler begehe, ich speichere die Stadt mal. Stadt gespeichert. Okay. Ja, aber gerne. Was? Stau auf Seitenstraße bringt Simpsons Schützen. Ich habe von vielen Sims, die an dieser Straße leben, offensichtlich an. Offensichtlich ist der Verkehr hier nicht mehr auszuhalten. Aus irgendeinem, äh, aus irgendeinem Grund halten mehr und mehr Autofahrer es für notwendig durch dieses Gebiet zu fahren und dabei die Fußgänger zu gefährden ziehen sie in ziehen, ziehen, ziehen, Betracht die Straße in eine Landstraße auszubauen. mit dem Ah, okay... Ja, dann baue ich mal meine Bürgermeister Villa hier schön ins Gewerbegebiet. <lacht> Sehr schön. Ne, was kann ich denn hier noch machen? Zurück zur Region. Beenden. Okay, ich muss es einfach öfters speichern. Nicht, dass es mir mal wieder irgendwann mal abschmiert. Was ist das eigentlich? Mein Sim-Modus. Stau auf Seitenstraßen. Kein Geld für eine saubere Welt. Oh Gott. Auch eingeben? Nee. Ja, von mir aus, mein Gott. Diese Straße. Ähm... Okay, dann machen wir es einfach mal so. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt hat der Bürgermeister Steuergeld verschwendet. Wir entlasten das Ganze jetzt hier mal. So. Die Stadt hat Geld, also bauen wir aus. So, was haben wir hier? Zocker in der Stadt, Bürgermeisterbewertung minus 50. Ja, komm. Wo muss ich denn hin? Ich muss ich jetzt die Felder abfahren, oder was? Ist der ideale Platz für mein neues Casino. Tausend Dank. Oh Gott, das ist riesig. Was ist? Braucht es jetzt Geld? blöd gefragt, verbraucht das jetzt Geld? Was ist das jetzt? Geschäftsabschlüsse 300. Ah, das gibt mir Plus. Das ist natürlich geil. Ja, komm, dann geben wir den halt mal 400 an Wasser. Was macht die Energie? Oh, die erreicht bald ihr Maximum. Ähm. Was ist das denn? Was? Hierdurch können Casinobetreiber ihre Geschäfte in der Stadt eröffnen. Mit dem Casino Betreibern können Vereinbarungen bezüglich der städtischen Einnahmen abgeschlossen werden. Diese gehen jedoch auf Kosten der Bürgermeisterbewertung und potenzieller krimineller, ele ele krimineller Elemente. Okay. Die Stadt finanziert ein Programm zur Unterstützung des sparsamen Wasserverbrauchs. Die Bürger werden auf dem Gebiet der herz lungen äh, geschult. Dies kann Gesundheit und Wohlergehen der Sims verbessern. Okay. Die Stadt finanziert einen Shuttle-Service für Pendler und fördert so den Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies hilft. Bei der Resing, okay, was würde mich das kosten? 24, okay, das ist okay. Stimmt, Pendelverkehr, fällt mir gerade was ein. Da fällt mir noch gerade was ein. kranker Busfahrer. Wie, was ist die Alternative? Dr. Wu plaut Bus. Ach. Nee. Oh, wir haben da drüben keinen Strom. Das ist natürlich nicht so gut. Wasser liegt da, doch Wasser liegt da schon, okay. Gut, was sagt der Müll? Mama, haben wir immer noch keinen Strom. Müssen wir mal gucken, das kostet 50, das kostet 400. Das heißt aber, wenn ich 2000, äh 200, da kann ich 5, da kann ich 15 reinpacken und 15, 15, das ist immer deutlich drüber. Willen Gottes, Willen Gottes, Willen. Ja, nimm doch, nimm doch, nimm doch, nimm doch! Was ist jetzt die Nachfrage? Immer noch nach klein? Mittel gar nicht, gell, sondern eher nach Groß, okay. Was hab ich denn jetzt hier gemacht, ey? Gucken wir mal, ob die was wollen. Gewerbe wollen sie gar nicht. Oh je, der LKW-Verkehr ist ja auch nicht wirklich. Ist ja auch nicht wirklich das Wahre hier. würde ich mal sagen: bauen wir Gebiet ungeeigneten Bau von Netzwerk. Okay. Und was passiert, wenn ich jetzt so mache? Nichts. Okay, so nicht. Pause. Das will er nicht, weil. weil wahrscheinlich die Straße hier nicht ausgebaut ist. Oh, warum will denn der das nicht? Dann machen wir halt so und hier hoch zur Industrie. Hier hoch zur Industrie machen wir so. Gut, jetzt können wir der Play machen. Das Wunder, Warum geht denn das nicht? Kurze Lebensdauer. Oh, Gesundheitswesen. Okay, okay, okay. Krankenhäuser. Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich reingreifen, oder? Ja. Hammer, Wasser haben wir, Wasser ist aber fast schon zu viel. Ja, das mal reduzieren und das hier setzen wir mal auf, aufs Normale. Oh, jetzt ist gerade überhaupt gerade gar nichts erwünscht. Industrie ist erwünscht, okay. 2, 3, 4, 5. Machen wir mal hier einen Strich. Also ihr möchtet alles haben an Industrie. Wie okay, kommt ihr natürlich? Ich glaube, bald müssen wir energietechnisch umsteigen. Luftverschmutzung. Ein Verbrechen. Oh. Es fast keine Alten. Fußgänger sind auch viele, Bus ist auch okay. Dann würde ich sagen, setzen wir da oben nochmal eine Bushaltestelle. Wir haben keine Energie mehr. Okay. Moment, Moment, Moment, nicht so schnell, bitte. <lacht> so, also wir haben entweder Gaskraftwerke, das sind 3000 Megawatt mit 400 Euro. Sehr starke Umweltverschmutzung, aber nur 250. Ja, dann würde ich aber fast... Äh würde ich hier fast schon das Große hier nehmen und das dann hier hinten reinsetzen. Zack, so. Und dann können wir das hier vorne nämlich abreißen. Du bist ohne Beruf. Ja. Heute sind die Ausgaben höher. Okay, gut. Energie haben wir jede Menge. Die sitzt da oben. Ja, die ist jetzt noch viel weiter oben. Wasser ist auch okay. Luftverschmutzung ist jetzt natürlich gestiegen. Verfügbar und erzeugt. Ach du Scheiße. Wasserverschmutzung. Oh, Bildung haben wir auch noch nicht. Stimmt. Schwede, was gibt es denn hier alles? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Grundschule. Am besten hier. Und Ach, die Bildung reduzieren, okay. Und die Gesundheit auch. Na, dann reduzieren wir die auch. Wenn die das wollen. Dann würde ich schon fast eine weiterführende Schule auch gleich dazu bauen. Boom! Oh. Okay, wir nehmen deutlich zu viel ein. Äh, wir geben deutlich zu viel aus, andersrum. Man wollte glaube ich die Wasserleiten verlängern. Jawohl. Winziges Wasser. Geld für eine Sache, bemühen sich neue Gelder. Was? Bürgermeister, die mangelnde Finanzierung der Müllabfuhr. Oh, okay. Aber wir haben ja eigentlich. Eigentlich reicht es ja ewig. Vielleicht müssen wir da die Hälfte noch mehr wegnehmen. Ja. Auf jeden Fall, das würde ich mal sagen, war es für diese Folge. Ich speichere hier schnell ab. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich, ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis denn. Ciao.